existiert die Seele? Seele? Wessen Seele? Und noch etwas. Was ist der Sinn des Lebens? Du stellst gerade sehr große Fragen, ohne die Bedeutsamkeit der Frage zu verstehen. Schau, wenn du fragst, existiert die Seele? Sprichst du nicht über ein akademisches Thema? Du fragst, was ist die Natur dessen, wer ich bin? Oder du sagst, ich weiß überhaupt gar nichts über mich, bitte sag es mir. Ja? Nicht wahr? Du fragst das sehr leicht dahin, weil du nicht vom Schmerz der Unwissenheit berührt worden bist, dem Schmerz, nicht zu wissen, wer du bist, er hat dich nicht zerrissen. Wenn es dich wirklich berührt, dass du einfach hier lebst, allen möglichen Unsinn machst, ohne das ABC dessen zu kennen, wer du bist, dann sollte das sehr schmerzhaft sein, nicht wahr? Dieser Schmerz hat dich noch nicht berührt. Du stellst Fragen mit dem Mund, es ist nicht tief genug eingesunken. Deshalb musst du dich daran erinnern, jeden Tag, nimm dir wenigstens zehn Minuten, jeden Morgen, schau dir einfach an, was für ein absoluter Idiot du bist. Du weißt kein bisschen über dich selbst, aber du bist mit allem möglichen Unsinn in deinem Leben beschäftigt. Jeden Tag nur zehn Minuten, erinnere dich so intensiv wie möglich, deine Unkenntnis deiner selbst, dann wird der Schmerz langsam einsenken. Wenn es so schmerzhaft wird, dass du es nicht ertragen kannst, ist Wissen nicht mehr weit. Es ist ein Augenblick. Wenn ich sage, ja, du hast eine Seele, was kommst du besser voran? Welchen Nutzen hat die Seele? Haben Sie der Seele irgendeinen Nutzen hinzugefügt? Diese beiden sind nützlich, aber diese andere Seele, von der Sie sprechen, ist sie überhaupt von Nutzen? Sie hat keinen Nutzen. Also sprich nicht davon. Und wenn ich dir sage, sie ist da, was macht es mit dir? Wenn ich dir erzähle, nein, sie existiert nicht, was macht es mit dir? Nichts, oder? Das Einzige ist, auf der nächsten Dinnerparty, auf die du gehst, kannst du Leute um dich herum unterhalten, indem du über die Seele sprichst. Aber soweit es deine Existenz betrifft, ändert sich nichts, oder? Ja. ja, überhaupt nichts wird sich ändern, nicht wahr? Wenn du also die Frage stellst, stellst du im Grunde eine Frage, was bin ich, wer bin ich? Wenn du hier bist, bist du am Leben? Du bist am Leben. Wenn du hier am Leben bist, auf welche Weise kannst du wissen, wer du bist? Ist es nicht wirklich lächerlich und wahnsinnig, dass du mich fragen musst, bitte sag mir, wer bin ich? Das ist wie, zwei Psychiater gingen eines Tages den Strand von Kolabam entlang. Einer von ihnen sah den anderen von oben bis unten an und sagte, Dir scheint es gut zu gehen. Wie geht es mir? Dies ist ganz genau so, nicht wahr? Du sitzt hier, du bist am Leben. Du existierst. Und du fragst mich, wer bin ich? Was bin ich? Ist das nicht lächerlich? Sehr lächerlich, nicht wahr? Die Sache ist nur, die Mehrheit ist auf deiner Seite. Das ist die einzige Annehmlichkeit, die dir nicht erlaubt, den Schmerz der Unwissenheit zu kennen. Du hast eine große Mehrheit von Menschen um dich herum, die alle sagen, ja, das ist die richtige Art zu sein. Ja? Das ist die einzige Sache, die dir etwas Annehmlichkeit verschafft hat. Stell dir vor, du bist der einzige Mensch auf dem Planeten, der nicht weiß, wer du bist. Jeder sonst weiß es. Du weißt es, wie es für dich wäre, ja. Du weißt nicht, wer du bist. Du bist in der Welt beschäftigt. Ergibt das irgendeinen Sinn oder klingt es nach Wahnsinn? Hm? Irrsinn, nicht wahr? Aber das Tröstliche ist, dass du in einem riesigen Irrenhaus bist, in dem alle so sind wie du. Dein Problem ist also, dass deine Existenz an sich genau jetzt nur im Vergleich mit etwas anderem besteht. Du hast keine Existenz aus dir selbst. Sieh das bitte. Wenn du jetzt etwas nicht hast, was jeder hat, jeder hat eine Nase. Angenommen, du hättest keine Nase. Tatsächlich kannst du besser atmen, weißt du? Wenn du deine Nase abnimmst, bekommst du 22% extra Sauerstoff. Du wirst gesünder sein, alles wird besser sein. Aber du weißt, wie du leiden wirst, weil jeder sonst eine Nase hat. Ja oder nein? Oder wenn du etwas bekommst, was andere Menschen nicht haben, leidest du auch darunter, nicht wahr? Stell dir vor, dir würde ein Horn wachsen. Du weißt, wie schrecklich das wäre. Aber wenn jeder ein Horn hätte, dann würden wir es polieren und dekorieren und du weißt schon, Deine ganze Existenz besteht im Vergleich. Es gibt keine Existenz aus dir selbst. Alles besteht im Vergleich. Mit dieser Annehmlichkeit machst du so weiter, ohne den Schmerz des Nichtwissens zu kennen. Wenn du den Schmerz kennst, nicht zu wissen, wer du bist, dann, wenn du einfach siehst, dass ich überhaupt nichts über mich weiß, werden Tränen kommen. Wenn es beginnt, dich zu zerreißen, ist Wissen nicht mehr weit. Es ist sehr einfach. Es ist sehr, sehr einfach, denn schließlich möchtest du wissen, was in dir ist, nicht wahr? Kann dir das, was in dir ist, von irgendjemandem oder irgendetwas vorenthalten werden? Hm. brauchst du einen Pass, um nach innen zu gehen? Brauchst du ein Visum? Brauchst du die Erlaubnis von jemandem, um dich nach innen zu wenden und zu wissen, was in dir ist, oder kann dich jemand aufhalten? Kann dich irgendeine Macht der Welt aufhalten? Nein. Also wer hält dich auf? Wer könnte dich aufhalten? Nur du selbst. Niemand außer dir selbst. Niemand sonst ist fähig, dich aufzuhalten, nicht wahr? So why are you Warum also hältst du dich selbst auf? Einfach deshalb, weil du deine gesamte Existenz außerhalb von dir selbst erschaffen hast. Deine ganze Existenz besteht nur im Vergleich zu jemandem. Weil das ist dir einfach deshalb widerfahren, weil die ganze Natur der Sinnesorgane so ist, weil deine Erfahrung des Lebens auf die Sinneswahrnehmung beschränkt ist. Das ist der Grund, warum du im Vergleich zu jemandem existierst, nicht für dich selbst. Weil die Sinnesorgane sind so. Wenn ich das berühre, fühlt sich das für mich kalt an. Es fühlt sich für mich nicht kalt an, weil der Stahlstab so ist, einfach deshalb, weil meine Körpertemperatur so ist. Wenn ich meine Körpertemperatur absenke und das berühre, wäre es warm für mich. Ja. Ist es so? Wenn ich meine Körpertemperatur auf minus 100 Grad absenke und das berühre, wäre es glühend heiß für mich. Ist es so? Da deine grundlegende Erfahrung des Lebens auf die Sinneswahrnehmung beschränkt ist, besteht alles im Vergleich. So ist deine ganze Existenz im Vergleich entstanden. Wenn sich das ändern soll, werden Philosophien und Lehren diese grundlegende Realität nicht ändern. Wenn deine Erfahrung des Lebens die Begrenzungen der Sinneswahrnehmung transzendiert, dann ist plötzlich alles anders. Als wir dich in Shambhavi initiiert haben, wenn du dich dem Prozess hingegeben hast, konnte dieser dich leicht über die Sinneswahrnehmung hinausbringen. Viele von euch gelangen in Momente, in denen ihr nicht mehr in eurer Sinneswahrnehmung seid. Etwas anderes beginnt zu geschehen. Wenn etwas anderes geschieht, ist dein Gemüt so, dass es nur Angst kennt. Sogar wenn du in den Himmel kommst, wirst du nur Angst kennen, weil er etwas ist, das du nicht kennst. Du hast dich selbst so konditioniert. Aber wenn du es geschehen lässt, wirst du sehen, dass du beginnst, eine Dimension zu erfahren, die jenseits der Sinneswahrnehmung liegt. Erst dann, wenn deine Erfahrung des Lebens sich über die Sinneswahrnehmung hinaus bewegt, ist deine Erfahrung des Lebens absolut, nicht im Vergleich mit etwas anderem. Dann hat deine Erfahrung des Lebens die Grenzen des Physischen transzendiert. Dann hast du eine Atmosphäre geschaffen, in der du wissen kannst, wer zum Teufel du bist. Wisse besser, wer zum Teufel du bist. Andernfalls ist nichts von dem, was du tust, von Bedeutung.